очку yeah. ственn yeah. BELL RINGS <coughs> Schau mal raus, es ist noch hell und du liegst nur herum hast keine Ahnung, was du willst Deine Augen wollen mir glauben und sehen sich suchend um nach all dem, was du wirklich willst Oh komm, ich zeig's dir Hier rauszugehen, wir waren so lang nicht hier und niemand, der uns dabei stört. Der Duft von Freiheit in der Luft, wir atmen ihn tief ein und das Gefühl,